Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen, bin nun nach 19 Tagen bei 2879,91. Das entspricht einem durchschnittlichen Tagesgewinn nach 19 Tagen von 97,84. Ich fange mit 40 Euro an, dann 100, 250 und so weiter. Wirtschaftskalender ist aktuell ruhe. Das heißt, es sind keine Nachrichten, keine wichtigen Nachrichten. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade. Der MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. US-Dollar, japanisch-Yen. Sieht gut aus. Hier steige ich ein und gleich nochmal ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und mache zwischen 2 und 5 Trades wie immer wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat findet diese in der Playlist beide Trades sind aktuell im Gewinn Noch zehn Sekunden. Beide Tricks gewonnen. Das entspricht einem Tagesgewinn von 106,40 Euro. Bis zum nächsten Mal, adios.